kann dabei nicht filmen. Ja, hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen bei Jan und Maxi! Ja, das Halloween Special ist jetzt draußen. Heute ist Halloween. Deswegen machen wir ein Special. Ist jetzt hier sehr dunkel. Und Da kommt ein Auto. Darum machen wir ein Special. Wir machen, weil Halloween ist, ein Halloween Special. Ja. <lacht> und ja, wir haben jetzt beide hier die Mega und ein Knicklicht jeder. Das versuchen wir jetzt abzuschießen. Und das ist der erste Teil von Melody's der Rest voll. Ja, ich habe mir jetzt das Teil an der Lippe geklebt. Und jetzt wird es Maxi abschießen. So, jetzt wird Maxi das grüne Teil abschießen. Go. Ach scheiße, ich kann jetzt nicht mit Kamera nachhören. Schütz! Die klemmt! Nur meine! Warte! Jetzt! Oh, das war die hat gezielt! Oh. Ich hab noch einen Schuss! Oh nein! Du das noch anders! Ja. <lacht> Jetzt müssen wir diese Teile abschießen. Maxi ist dort. Warte und go. Film, mich. Ja. Mach! Ah! So, ich werde Jan jetzt gegen die Stirn schießen. Ah! Er wird abgekaut, er blutet, er blutet, ah, ah, er blutet. Was ist denn? <lacht> das war? Wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz, haben beide unsere Nerfs und die hat überall gefahren. Also auf geht's! <lacht> das ist der Das Da kommt Das da ist raus. Da sind welche. Jetzt laufen wir einem Waldstück vorbei, und da ist gleich im Bach. Und hier kann jetzt jeder in jedem Moment jemand aus der Ecke springen. Wir müssen, wir uns jetzt bewaffnen. Beladen ist alles. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller gehen. Meine Hose rutscht. Maxi! <lacht> <lacht> Yes Mann! Nochmal! Ist das Licht an? Ja. So, ich spüre jetzt Jan und Jan gleich Max. Noch ein bisschen nachsprühen. Ein bisschen mehr, aber nicht